Kennen Sie die Situation? Sie liegen im Bett und sie können nicht einschlafen, weil sie Magendrücken haben und sie sind auch ein wenig übel. Sie suchen nach dem Grund ihres Unwohlseins. Da fällt ihnen ein, sie haben kürzlich von einem Lokal gehört, das geschlossen wurde, weil es den Hygienebestimmungen nicht entsprochen hat. Das Lokal, in das Ihr Partner Sie heute Abend geschleppt hat, wirkte schon recht schmutzig. Obwohl der Fisch ja, das wird es gewesen sein. Ich lasse mich in Zukunft nicht mehr darauf ein, wenn mein Partner wieder eine Empfehlung eingeredet bekommt. Okay, ich kenne das Lokal nicht und schon gar nicht den Fisch. Aber ich kenne die Statistik. Fischvergiftung ist heutzutage extrem selten. Also ist es nicht unmöglich, dass meine Fantasieperson vergiftet worden ist. Aber es gibt unendlich viele andere Gründe für das Unwohlsein, die weitaus wahrscheinlicher sind. Psychopathen, also Menschen ohne moralische Skrupel, sind extrem selten. Andererseits Missverständnisse in der Beziehung der verschiedensten Art sind extrem häufig. Deshalb befreien sie sich von der Befürchtung, sie hätten sich am ähm, Charakter ihres Partners vergiftet. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Art der Kommunikation zwischen Ihnen beiden Ihre Beziehung vergiftet, als dass es ein toxischer Partner ist.